Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Heute bin ich mal im Auto mit Papa. Und heute machen wir ein etwas anderes Video. Natürlich, wir machen immer andere Videos. Heute sind nur Papa und ich unterwegs. Und Mama weiß es, dass wir zu zweit unterwegs sind. Aber sie weiß nicht, was wir machen. Und ich hatte so eine brillante Idee. Und zwar, da ich alle richtig, richtig doll lieb habe. Wollte ich mich so gesagt bedanken und ich kaufe heute für die ein paar Geschenke. Also ein Geschenk für jeweils, also für Mama kaufe ich ein Geschenk und für Nikita kaufe ich ein Geschenk. Papa wollte keins, er meinte, er hat schon ein Geschenk und zwar uns. Und deswegen, wir sind jetzt vom AVM, wir sind wie gesagt noch im Auto und. wir oh, das Mandarinenbaum. Und Leute, ich filme heute nicht mit einem Handy oder Kamera, sondern mit so einem coolen Teil. Das ist einfach. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also DJI. DJI. Wenn ich irgendwo ein Spiel finde, zeige ich euch, wie das Teil aussieht. Oder falls wir mal auf dem Handy filmen sollten, kurz zeigt Papa euch, wie es aussieht. Ja, ich glaube jetzt nicht zu viel und wir gehen jetzt los. So, wir sind immer noch nicht im Laden drin. Ähm, ich habe das nur kurz ausgemacht wegen dem Eingang, weil hier wird alles abgescannt wenn man reingeht. Für Nikita, es ist halt schwer zu gucken, was Nikita so will, weil Nikita hat alles und ich weiß auch nicht so richtig, was er wirklich so braucht und deswegen ist es etwas schwerer für mich. Ich glaube, das ist der Papa. Ja. Okay, wir gehen jetzt in den ersten Laden rein. Also wir sind jetzt im Laden und ich war noch nie in dem Laden, das heißt ich muss gucken, wo was ist. Ich habe hier Kugelschreiber gesehen, aber die sind zu, deswegen glaube ich eher nicht, dass man die einfach so nehmen darf. Deswegen gucke ich jetzt mal. Okay. Hier, was gibt es hier? Das, das habe ich sowas ähnliches. Skizzenblock. Hm. Ich habe einen Block gefunden. Für die Tita. Ja. Ja. Sonst lass einfach noch mal weiter gucken. Vielleicht finden ja. wir noch was anderes. Ich glaube, auf der, auf der anderen Seite sind Städte. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Oh uh, ja, das sieht gut aus. Das sieht hier gut aus. Also hier kann man sich wirklich austoben, weil hier sind so viele schöne Sachen. Also wir nehmen jetzt mal für Nikita das hier und oh Alex. Okay. Und dann zwei Stifte. Aber ich weiß halt nicht, welcher davon. Sind beides der Stifte? Okay. Ich würde dann aber. Ich glaube, ich würde dann. Dieses nehmen. Oder? Ja, die sind gleich. Nun no, ja, ich meine diese. Mhm. Und diese zwei Stifte. Weil ich habe auch sehr lange nach so einem Stift gesucht. Guck mal, Leute. Einfach in, in so einem Laden verkaufen die einfach auch so Pockets. Ich habe noch nie ein weißes Puppet gesehen. Also wir nehmen jetzt einmal Skizzenblock, zwei Stifte und einmal Kopfhörer. Auch ein Geschenk. Wir gehen jetzt zu so einem Babyladen, also so ein Kinderladen. Ähm, und da kaufen wir für Alex, also für meinen kleinen Bruder, ein Geschenk. Also wir sind jetzt bei den Spielzeugabteilungen. Und ich weiß dann, also so elektrische Sachen, also zum Beispiel. Vielleicht etwas damit Alex üben kann, vielleicht. Alles nach Form so zu so. Papa und ich, wir haben uns jetzt für ein Geschenk entschieden. Und zwar für so einen Polizeibus. Und der ist übelst cool. Ja, wir gehen jetzt zur Kasse und dann zum letzten Laden. Und wir müssen noch einen Karton besorgen und Papier, ähm, Geschenkpapier. Und dann werden wir auch schon die Reaktion von allen sehen. Also wir sehen uns, glaube ich, im nächsten Laden, oder? Jo. Jo. Bis gleich. Also wir sind jetzt im Aufzug, das ist nicht ein Aufzug, aber es ist egal, Rolltreppe, genau. Oh, das ist so cool mit dieser Kamera aufzunehmen, weil ah, die ist so süß. Ich liebe diese Kamera. Ich muss euch kurz was zeigen. Alter Schwede, das, das ist doch krank, das ist doch unnormal. Ich hätte echt, das sind zwar Kunst, künstliche Bäume. Aber die sind so unnormal krass, ey. Also, nee. Und meine Mama, sie mag diesen Schmuck. Handbaumschmuck, wo ist der jetzt? Ist der? Da. Und deswegen findet sie das übel schön. Also meine Mama findet allgemein so einen Schmuck schön. Solche Schmuckstücke. Und halt halt sowas. Es gibt Pünken. Ich muss es euch zeigen. Allein solche Tassen. Merry Christmas. Dieses hat Nikita nur in groß, nur in komplett groß. Geschenkpapier. Mhm. Ähm. Ja. Oder hier gibt so. Ist das ja. Klar, nee. oder? Nee. Ja. Oder sowas? Nee. Oder hier gibt es auch solche Sternchen. Oder sowas. Das? Dann habe ich schon mal ein Geschenkpapier. Und für Mama vielleicht solch, sowas. Oder sowas. Oder sowas. Sternchen. Meine Mama mag ja Sternchen. So, wir haben jetzt zwei Stück. Achso, die Taschen. Okay. Hm. Ja. Ja. Und, und für Alex reicht ein Geschenkpapier Papier, ja, habe ich hier Autoschlüssel. Ich bin jetzt cool, ich habe ein Mercedes-Auto. Oh Gott, wie süß ein kleines Baby. Oh weh, es gibt diese Flaschen nicht mehr. Weh. Oh, es gibt sie hier. Nee, das ist, Glas. <lacht> ist das, Glas, nee. das ist Glas. Das ist das, was ich die ganze Zeit für Mama kaufen wollte. Oh. Fertig. Ja. Dann soll ich für dich wirklich kein Geschenk kaufen. Nein. Okay. Eigentlich kauft Papa ja die Geschenke. Und jetzt gehen wir zur Kasse, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem Zimmer, wenn ich alles verpacke. So Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Das ist die ganze Tüte, also zwei Geschenkpapiere. Erstmal die eine Geschenk, äh, die eine Tüte, dann diese zwei Geschen drei Geschenktüten und die Flasche. Und ich werde alles jetzt schnell einpacken müssen. Und beim Einpacken muss Papa mir glaube ich etwas helfen, weil sowas zum Beispiel kann ich nicht einpacken. Das ist viel zu schwer für mich. Deswegen. Würdest du Papa mir helfen? Also könnte er natürlich, wenn er will natürlich. Eine Ewigkeit später. So. Oh, ich bin echt aufgeregt irgendwie gerade. Heftig. Oh. Ja. So, und jetzt gehe ich ins Monster, rufe alle. Oh, wir Dann sehen wir uns mal. Ja. Ah, warte. Oh. Leute, kleiner Tipp, bevor wenn ihr aufgeregt seid, müsst ihr immer etwas trinken. Ich jetzt nur da, weil ich mich bei euch bedanken wollte, dass ihr da seid und dass ihr mich immer unterstützt bei allem und dass, ihr auch, also dass ich immer mit euch reden kann. <lacht> <lacht> und ja, das ist wirklich für mich. Ja, das für dich und das für Alex und das für dich. Danke. Womit haben wir das verdient? Hat sie doch gerade gesagt. Ja, aber sie sagt doch immer Danke. Ja, das das reicht ja eigentlich. Achso, Ach wir sollen das jetzt jetzt? jetzt? Ja. Jetzt. Okay, dann einer zur Zeit. Soll ich alles ja. abnehmen? Ich brauche eine damit ich etwas halten kann. Was? mir geht das? wie Oma? Ja. Wasser. ist das? so, dass das? mir ist <lacht> das? Was ist das? Hast du Nein, das? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Danke über die Aufregung hat sich auf jeden Fall gelungen. Das das, und das kommt auf YouTube oder was? So, jetzt kann ich auf jeden Fall, ist es ist was aus Glas. Ja. Okay. Flasche Wodka. Flasche Wodka. Erst das, das für alles, oder? für? Achso, genau. Dann ähm, soll alles das mal selbst aufmachen. Ja. Sascha, ist Alex, das drin? ist hier für dich. Mach mal, hier ja, mein Schatz. Wollen wir es zusammen aufmachen? Den mach wir auf. Okay. Wow! Alex! Sehr <lacht> hier. Das ist ja fast wie hier. Darfst du haben. Danke, Alex. Ein Bus! Polizei sogar. Ein Polizeibus! Und guck mal, was er macht. Wow! Kann das nicht auch für mich sein? <lacht> Mama Alex <lacht> auf, Mama auspacken. Alex ist so lange beschäftigt und. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ah, wie ja. Das haben wir doch beide gesehen. Das ist ja eine geile Flasche. Wir haben beide gesehen und du hast gesagt, das wäre was zum machen. Wenn nicht du, dann hätte ich sie mir nicht geholt. Wusstest du das? Ja. Dass sie mir die Flasche auch am Winter gefallen hat, dass du mir die gezeigt hast? Also ich weiß, ich weiß, du findest solche Flaschen immer cool. Und deswegen. Was ja. man du, ne? Das ist halt immer die Gedanken gewesen. Danke, jetzt. Ja, wir haben noch kein Weihnachten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil das wäre auch richtig cool. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.